Und wenn man zu wenig abgibt, dann überhitzt das Ding halt einfach und dann ist auch blöd. Es gibt immer diesen Vergleich von wegen mit der Isolierdecke aus dem erste hilfe beim Auto. Ja, das ist tatsächlich ziemlich genau das Gleiche. Also es ist ein bisschen anderes Plastik, aber schaut genauso aus. Das ist ja auch auf der einen Seite ist so mit Aluminium bedampft. Das ist, haben wir im Prinzip auch bei ganz vielen. Wir haben bei uns jetzt hier die interne MLI, also wir haben im Spacecraft auch auf der Innenseite viel MLI, um die einzelnen Units voneinander zu isolieren. Und die sind auch mit eben VDA-Bedampf, dieses vapor deposited Aluminum. Mhm. Also genau das, was man aus dem Erste-Hilfe-Kasten kennt. Außen haben wir jetzt ein bisschen anderes Material drauf. Das sieht man, das ist dieses graue, das nennt sich Stammed. Und auf der uns jetzt abgewandten Seite, die du ja vorhin schon gesehen hast, ist das Black Captain nennt sich das. Hm. Ich meine, das ist ja eine abgefahrene Mission, ein abgefahrener Satellitenbus oder beziehungsweise eine Raumsonde. Ähm, ich bin da fast schon ehrfeuchtig in diesen äh, Rheinraum reingegangen, weil ich meine, das ist das ja. erste Mal, dass die ESA komplett eigenständig, auch mit eigener Rakete, mit ähm, eigenem ähm, Spacecraft so weit raus ins äh, Solar System geht und, ähm, also mein Gehirn platzt da, wenn ich <lacht> mir denke, das Ding wird am Jupiter sein und da die Monduntersuchung. Ja. ist, also genau. äh, hat man das auch, wenn man dann irgendwie so eine Arbeit zugeteilt wird, dass man ehrfeuchtig wird oder ist es eigentlich schon normal? Ja, nee, das ist total so. Also, ja. Das geht auch nicht komplett weg, okay. also es bleibt von Anfang bis Ende. Es ist irgendwas Spannendes, es fliegt ins All. Das ist nach wie vor faszinierend. Hm. Was ist eigentlich dein Hintergrund? Also was äh, hast du studiert? Äh ja. Also ich bin Maschinenbauingenieur. Hm. Ich habe in Karlsruhe studiert, so ganz langweilig wie alle anderen auch. <lacht> und genau, bin dann fast so ein bisschen durch Zufall hier reingerutscht. habe meine Abschlussarbeit bei Airbus geschrieben gehabt und bin dann seitdem hier geblieben. Hm. Also in Friedrichshafen, genau. Und jetzt bist du im Prinzip mit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 Kälte und der Sonne, das könnte man nicht hier machen, sondern muss man im Prinzip ans S-Deck gehen. Also die ASTEC hat da einen, einen riesen Sonnensimulator drin stehen. Hier gibt es auch einen, ich weiß nicht, ob der die Leistung aufbringt. Also das Ding fliegt ja eben an der Venus vorbei, es ist schon relativ nah jetzt an der Sonne. So im Vergleich zu Erde oder Jupiter. Mhm. Und genau da waren wir dann halt dafür cool. da. Also das heißt so im Prinzip so dein Baby oder deine, dein Hintergrund oder wo du eingesetzt hast, ist, ist das, das Thermal, Thermal Engineering, ich weiß nicht, nicht, sag mal Thermal Engineering auf nee, Deutsch? wir, wir nehmen, nehmen das Englisch ein. Ja. <lacht> ähm, wenn du auf einer Party irgendwie jemandem erklären müsst, ist so möglichst cool was du tust, äh, wie würdest du das machen oder also nur mit, äh, mit spricht oder irgendwie? Äh, das habe ich gar nicht so. Also ich würde wenn dann sagen, ich mache das Geschenkpapier <lacht> oh, und genau. Understatement, typisch deutsch. <lacht> ja. Ja. Nee, muss am Ende funktionieren. Ja, genau. Ähm, ich habe zwar nicht Maschinenbau studiert, aber ich habe mit dem Maschinenbau und zusammen Schiffbau studiert und äh, ist ja schon so, dass man im Studium da sitzt, in dieser Vorlesung und denkt, ähm, okay, das brauche ich nie wieder. Ähm, <lacht> Gibt es da irgendwas, wo du sagst, mir, du dachtest, dass du das nie wieder brauchst und das fliegt ja andauernd jetzt um die Ohren? <lacht> <lacht> Ist, das Ding ist, Thermodynamik, <lacht> ich bin Thermalingenieur, aber ich habe mich auf Thermodynamik vertieft, ich bin tatsächlich auch in Richtung Strömungsmechanik gegangen und ja, jetzt hat mich die Thermodynamik wieder eingeholt. Thermodynamik ist witzig, weil Thermodynamik ist eine meiner besten Klausuren gewesen, aber das habe ich völlig auf Bulimie lernen gemacht und ich ärgere mich zu Tode, weil das im Prinzip, ähm, ich hatte das für die Klausur gelernt, aber ich habe es eigentlich nicht tief genug verstanden. Also das, heißt, das holt mich jetzt auch immer wieder ein und Thermodynamik ist einfach ein sehr, sehr komplexes Feld. Und, aber eigentlich jedes Problem kann man eigentlich irgendwo wieder auf die Thermodynamik runterbrechen. Ja, ja es ist, steckt ein Film mit drin. Mhm. Ähm, als mir gesagt wurde, ich werde hier einen Ingenieur treffen, der Deutsch spricht, sagt, oh, der wohnt ja bestimmt seit Jahren oder der kennt die, die, die, die Abgründe zwischen deutsch-französischer Freundschaft und wie das so eine <lacht> Arbeitskultur ist, jetzt bist du nur, nur ausgeliehen, aber schon ja. ähm, auch eine längere Zeit hier, das heißt nicht irgendwie nur tageweise, oder? Nee, also ich bin jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es jetzt insgesamt waren. Es müssten so um die 40 Wochen sein, die ich jetzt in Holland und auch hier verbracht habe. Mhm. Also so ein, ja, ein paar Tage sind schon. Mhm. Genau. Und würdest du sagen, es gibt schon so ein bisschen Unterschiede bei, ich sag mal, Arbeitskultur oder von den Unternehmen? Ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie beides Airbus, ja. was da drauf draufsteht, aber trotzdem sind die Unternehmen ja ganz woanders. Ja, es gibt schon Unterschiede. Also man merkt so ein bisschen in Arbeitsweise, in Organisationsstruktur und dem ganzen, aber es ist eigentlich mal ergänzt sich ganz gut am Ende. Und es ist sehr angenehm. Ich hatte gerade in Holland hatten wir ein Team, das war Quartalbund gewürfelt, wir hatten Spanier, Deutsche, Franzosen und noch Österreicher und die mussten alle zusammenarbeiten und hat erstaunlich gut funktioniert und wir haben es am Ende irgendwie hinbekommen. Mhm. Genau. Das ist ja eigentlich auch was, was cooles, wenn man dann so ein großes Unternehmen hat, wenn man denn diese Möglichkeiten hat, entweder diese Standorte zu wechseln oder halt einfach mal andere Leute kennenzulernen. Also in so meinem Umfeld kenne ich Leute, denen oft irgendwo an einem Standort irgendwie mal die Decke auf den Kopf fällt und dann ist mhm. ja eigentlich fast wie eine... Ja, ich nenne es jetzt mal Arbe oder Abenteuerurlaub oder ähm, ja. <lacht> <lacht> mal eine arbeiten äh, von woanders. Mhm. Ähm, ist das auch für dich so? Also macht dir das Spaß? Also das ist, jo, das ist mal, mal rauskommen und das ist irgendwie neuer neue Input? Ja, auf jeden Fall. Also gerade nach der Uni, ich bin jetzt ja relativ frisch noch von der Uni, Es sind jetzt vier Jahre knapp und es ist natürlich total cool noch jetzt hier rumzukommen und eben auch Holland da zu sehen, die ESA sich anzugucken, jetzt hier zu sein, das mhm. hier alles zu sehen, das ist schon eine sehr coole Gelegenheit. Cool. Und gerade in der Firma, es wird gefördert, dass man die Standorte wechselt, dass man sich auch mal andere Länder anguckt. Also da werden einem definitiv keine Steine in den Weg gelegt. Cool. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben für das Interview, äh, auf was seid ihr hier am Standort besonders stolz? Das kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht so beantworten. Mhm. Könntest du sagen, von wegen was in Friedrichshafen was ist, was da besonders mhm. cool ist, ähm, was es hier nicht gibt? Also in Friedrichshafen sind wir natürlich riesig stolz auf unseren Rheinraum. Mhm. Wir haben einer von Europas größten reinraum wenn ich sogar den größten, das müsste ihr jetzt eher besser wissen. Da bin ich nicht so richtig informiert, aber der ist super neu. Der ist in Betrieb genommen worden, als ich schon in der Firma war. Und genau, also es ist so ein bisschen die, hier in Toulouse wird mehr Telekom-Satelliten und so, wird sowas gebaut. In Friedrichshafen haben wir mehr Radarsatelliten und so ein bisschen Earth-Observation, genau. Und warum muss der so groß sein? Ist es, weil da so viele Satelliten reinpassen, weil das jetzt ja im Prinzip, das sind ja auch schon riesengroße Reinräume und äh, einfach, weil man viele Dinge gleichzeitig macht oder? Ähm Sowohl das auch. Also es gibt einerseits, es natürlich immer mehrere Satelliten im Reinraum. das sieht jetzt hier nur den einen, aber wenn man hinten um die Ecke geht, da kommt noch mal eine Riesenhalle. Mhm. Ich weiß nicht, ob du vorhin mal hinten ja, ich warst. Ja, ich war eben kurz drüber, ja. Genau, wo halt super viele Satelliten rumstehen. In Friedrichshafen haben wir nicht ganz so viele, aber es sind auch schon jetzt ein, zwei. Mhm. Und genau, es gibt natürlich auch große Satelliten, hm. die müssen auch irgendwo gebaut werden, müssen hm. irgendwo in eine Halle passen und dadurch werden die dann relativ groß. Bei der Rheinraum-Geschichte, ich weiß gar nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber ähm, das Ding wäre ja zum Jupiter äh, und okay. soll der auch irgendwo auch nach Leben suchen oder gucken, ob man da vielleicht mal später Leben finden könnte, ähm, äh, wenn wir jetzt so reingehen, Weißt du, zufälligerweise wie sichergestellt wird, dass wir da kein Leben mit hinbringen? Da bin ich jetzt absolut nicht der Fachmann okay, also Im Reinraum haben wir natürlich gewisse Schutzmaßnahmen. Wir haben immer die Reinraumanzüge an, immer mit Handschuhen arbeiten. Jetzt bei dem Satelliten arbeiten wir auch alle mit Mund-Nasenschutz. Mund -Mund ja. mhm. Auch, ja, ist es nicht nach Corona, aber mhm. wir haben im Reinraum immer noch alles an. Mhm. Du hast ein Haarnetz an, die Reinraumkittel, also man bemüht sich schon sehr. Auch die ganzen Einzelteile werden alle, sind alle komplett gereinigt. Größtenteils im Reinraum gefertigt, hm. werden geputzt mit reinem Alkohol. Hm. Also da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass, dann, dass man da nichts einschleppt. Ja, ich durfte auch nicht mein ganzes Equipment reinnehmen, sondern es war eine ganz kleine Auswahl und die musste auch komplett sauber gemacht werden mit Alkohol. Ja. Und, äh, ja. ähm, genau. So ein bisschen wieder auf dieses Kulturding. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass man in Deutschland sich ja schon mit dem Thema Stolz, so ein bisschen schwer. Wir hatten vorhin das ja auch mit dem vorigen <lacht> Understatement oder so weiter, ne? dass man irgendwie vielleicht auf seine Erfolge oder irgendwas, was besonders ist, nicht so damit nach außen kehrend ist. Ähm, ich glaube, das Klischee ist, dass Frankreich da besser ist. Ähm, mein Kanal, der versucht natürlich irgendwo, die Leute für Raumfahrt zu be ja. begeistern und irgendwie die, die, die, diesen Drive zu schaffen, zu sagen, hey Mensch, wir machen da was, das ist was Einmaliges, nicht nur auch also europäisch sowieso, aber auch eigentlich weltweit einmaliges ja. und worauf man schon auch irgendwo als Europäer stolz sein kann, weil wir als europäische Wertegemeinschaft uns entschieden haben, das Ding zu bauen. Ja. Ähm, wie siehst du das? Ich finde, man kann schon stolz auf die Missionen sein, die da gefördert werden, die da von der ESA durchgeführt werden und finanziert werden. Mhm. Muss nicht in Europa aufhören, einfach, mhm. wenn man, auch wenn man über den Teich guckt, jetzt gerade mit James-Webbs ja auch, da kennst du dich wahrscheinlich noch besser aus als mhm. ich. Das ist ja auch schon eine Riesengeschichte und auch da ist ja auch weltweit von allen möglichen Seiten was eingeflossen, da kann man schon, finde ich, auch hm. sich gut und einfach dafür faszinieren. Und vielleicht auch, dass die Menschheit es geschafft hat, so weit zu kommen, dass diese Art von Technologien überhaupt möglich sind. Das ist ja auch nicht eine Einzelleistung, eine amerikanische Leistung, europäische, französische oder ja. whatever, sondern im Prinzip irgendwo die Menschheit hat es so weit geschafft. Ja. Also ist jetzt, ähm, ja. ja. Ja, man muss. Es arbeiten in den meisten Projekten, würde ich fast sagen, eigentlich alle irgendwie zusammen. Also wir haben ja hier auch amerikanische Instrumente dabei. Hm. Genauso hatte James Webb europäische Instrumente dabei. Hm. Da ist, ist viel Austausch da und zusammen kommt man einfach am weitesten. Hm. Du Steckst da jetzt ja doch deutlich mehr drin als ich in Juice, aber was? <lacht> ähm Wer jetzt an Juice, wo du sagst, oh, damit kann man auch Leute begeistern, die vielleicht nicht so in der Raumfahrt drin sind? Also wo du gemerkt hast, wenn du dich mit Leuten unterhalten hast, ja. wenn du von dem Instrument oder von dem Teil der Mission gesprochen hast, dass dann die Leute plötzlich große Augen kriegen oder mehr davon wissen wollen? Ich glaube bei Juice ist es tatsächlich die Gesamtmission. Mhm. Also das Hauptding ist ja, wir schauen uns die Monde vom Jupiter an, einfach weil die Bedingungen eventuell so sein könnten, dass dort Leben möglich ist. Da gibt es die, die Ozeane, die Eisplatten, man geht davon aus, dass da flüssiges Wasser ist. Und das sind jetzt alles so Sachen die sind schon eigentlich relativ cool und wir oder Juice fliegt halt hin um sich das mal genauer anzuschauen mhm. und zu gucken wie oder ob da Möglichkeiten zum Leben herrschen mhm. wir haben wir auch den auf der anderen Seite den MagBoom dabei also eine von den Hauptaufgaben von Juice ist auch zu gucken ob es da Magnetfelder gibt die natürlich auch noch mal lebensfördernd sind mhm. also die ganze Mission an sich ist schon eigentlich eine sehr coole Mission mhm. Was glaubst du, werden Menschen mal so weit kommen wie Juice? ich hoffe. Ja, <lacht> ja irgendwann denke ich schon. Mhm. Die Frage ist, wie lange es bis dahin dauert. Mhm. Cool. Juice ist schon so ein einmaliges Ding, würde ich sagen. Also ich denke immer, für mich ist es das, das Abgefahrenste, was die ESA bisher gemacht hat. Und ich hoffe, dass es danach einfach so <lacht> weitergeht, dass man sagt, hey, das haben wir hingekriegt und jetzt next step und so. Gibt es irgendwas, was du dir an Exploration oder an Forschungsmission oder eine Raumfahrt wünschen würdest, was noch passiert und du das mitkriegst oder am besten Fall sogar mit dran arbeiten kannst? Ja, ich bin fände es wahnsinnig cool, wenn wir irgendwann noch mal auf Besiedlung Mond oder Mars oder sonst was irgendwo kommen. Das ist, glaube ich, für jeden so, so ein Sci-Fi-Traum. Mhm. Ähm, aber ich stecke zu sehr im Engineering und zu wenig in der Missions, mhm. im Missionsdesign, dass ich dazu wirklich viel sagen könnte. Mhm. Aber dieser Traum ist schon da oder diese Vorstellung, dass man sagt, denk, ey also ich kenne das, wenn ich hoch zum Mond gucke und mir vorstelle, ey, da waren mal Leute, die haben, ja. sind da rumgelaufen und da, da werde ich ehrfürchtig und ich denke ja. so, ey, wir gehen da wieder zurück und keine Ahnung, wir bauen da eine Basis oder so und dann die Vorstellung zu sagen, okay, da können Leute dauerhaft wohnen und vielleicht irgendwie, jetzt, weißt ja. du, so wie mit den USA, da sind Siedler hingekommen und irgendwie, es hat sich ja. so weiterentwickelt. Ne? Ähm, ja. ja, das ist schon eine sehr coole Vorstellung mhm. und ich hoffe, dass, da, dass wir da noch viel erleben werden, <lacht> weil gerade mit dem Start von Artemis, mhm. glaube ich, es ist sogar möglich. Mhm. Ich habe... Philipp, den Chef hier praktisch gefragt, was sein Lieblingsuniversum ist, Star Wars oder Star Trek? Ich sag jetzt noch nicht, was er gesagt hat, was wäre wär dein Universum? Da wird mein Chef mich jetzt dafür hauen, aber ich bin mehr auf der Star Wars Seite. Ja. Also bei uns die Abteilung ist eigentlich komplett so mehr Richtung Star Trek, aber ich bin da... Ja, Star Wars-Mensch. Vielleicht solltest du doch dauerhaft nach Frankreich kommen, weil Philipp ist auch Star Wars-Fan. Ja, das habe ich vorhin auch mitgehört. <lacht> Mensch, äh, Lukas, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass äh, ich hier mhm. noch mal ein Interview auf Deutsch führen konnte, weil es natürlich für meine Audience äh, noch ein besonders spannend ist. Ähm, und mhm. ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dieser Mission euch als ganzen Team und ähm, fieber da auch auf diesen Start hin. Na. Und auch alles Weitere, was in der Raumfahrt kommt. Ich habe das Gefühl, das wird dich ausbeflügeln ähm, Auf jeden Fall. Cool. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Dank dir. <lacht>